Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Anirold P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, wir sind auf Datum hier immer noch. Wir haben uns schon so ein bisschen hier durchgekämpft, haben noch relativ viel erkundet, finde ich. Und ja, wir machen jetzt mal weiter hier und gucken, was hier noch so erwartet. Die Schwester der Nacht kam mal ein paar Mal hier vorbei und hat uns ein bisschen, weil nicht nervös gemacht, aber ja. Läuft doch ihr, ne? wir kommen schon hier durch. Wir sehen schon, was hier alles krasses abläuft. Und so da ja, komme ich bestimmt irgendwann runter. Gut, schnell sieht so aus. Jedenfalls, das ist schon wieder so ein Fettes Ding. Und ich muss, lauf ich, dahin nur. Ne? Ja. So, da rede ich mal bitte wieder um. Oh. Oh. Boah. Boah. ist Boah. voll Boah. er ist Boah. Ja nur ist kannst du kannst ja ja nicht nicht angehen an dem okay ich habe voll gedacht halt zu bekämpfen dass er immer irgendwie in einen Angriff dann sage ich nicht dazwischen angreifen hab ich aber egal ich meine am Anfang des Spiels habe ich irgendwie verwechselt dass irgendwie diese Schwestern der Nacht irgendwie was mit hier die neunte Schwester und so zu tun haben. weil die zweite Schwester oder was auch immer. Aber nee. Das ist nicht der Fall. Da äh. ja, kommt schon, wenn ja, wenn ja das Wort Schwester so oft benutzt, ne? Dann sind doch irgendwann weiß ich nicht. Verständlich, dass ich das verwechselt habe, oder? So. weil ein der Gedanke, dass wenn man hier auf sehr vor, auf sehr vor, ne? wenn man auf sehr vor, diesen skomp, den ganzen hier verpasst hätte, ne, Dann hätte man ja die ganzen Thronen, die man hier über die man hier stolpert, gar nicht äh, aufbauen können, ne, das war ja mehr oder weniger optional, ne, du brauchst das bis jetzt ja noch nicht, um irgendwie zu weiterzukommen, oder? Geräusch, der Überraschung. irgendwas auf der Flucht? So, es hat jetzt der Wanderer, dem wir hier auch selber begegnet sind hier. Der Typ, in schwarzen Umhang, ober war doch immer. Oh gott. Wenn sagt mir, er geht auch, die sind durch. Macht Schub kaputt war, kaputt machbar. Noch einer wo kommt mir alle her. Ich war doch gerade hier. bitte nicht, weil mich sowieso heilen, also. da war ich ja noch nicht ich glaube hier war ich noch nicht ne? okay das, das fette ding das läuft dann noch um von ihr kam ich alles klar wir gerade links machen wir das nicht kaputt Boah. Zu bekämpfen sind nervig. die Feature zu bekämpfen sind nervig. Mein Gott, ich los mit dem weg man, da der Kamera mit. Nee, nee. Deswegen verehre ich mich die ganze Zeit. Ja, wenn die Kamera die ganze Zeit in eine Richtung, also die Karte, meine ich, wenn die Karte die ganze Zeit in eine Richtung immer gedreht wäre, dann hätte ich wahrscheinlich. Voll einfacher hier, aber er dreht sich... Oh, gut, cool, Er dreht immer weiter. bringen Samen. Schon die zweite Pflanze, die wir hier gefunden haben. was ja, wir rennen doch nicht immer weg, ey. Also wenn irgendwo eine fall ein fall oder so graben wurde von team rocket oder so der kommt noch nie wieder raus ah, da geht's es so hoch aber ich guck noch mal hier überall wenn ich irgendwas verpasst habe hier war ich schon sind wir hier hab alles ne? ich meine ich habe alles hier Hoffe ich habe alles hier. Okay. nein ich hochklettern können? Boah, was? Hi, na, bist dich? Du Schlappschwänze! macht sind zu weg ja, voll aufgehalten, macht schub aber trotzdem so, ich hoffe ich muss ja nirgendwo rüber springen oder so von hier oben aus sieht nicht so aus da so, ist noch irgendwo eine truhe werde schon auf hinten hoffe ich. Da ja gefunden, entschuldigen Sie bitte, was du gefunden hast. Macht und Kontrolle 2: Ja, alles erkunden. Ja klar. kommen ja voll irgendwie Dagobah-Feeling. Das hat irgendwie weiß ich nicht. Ich habe gedacht, mir Dagobah oder Naboo. Hier dieser Nabo-Sumpf-Level. Die ist irgendwie in jedem jeden Star Wars-Spiel zur Episode 1 damals gab, ne? Aber wie lange waren die nur auf Nabu? Ihre Magie war stark. Sind schon irgendwie direkt... Irgendwie zu nach... Wie ist halt Otto Gunga gegangen? Na, ich sehe schon. Bin ich schon direkt immer nach Otto Gunga gegangen? Anstatt irgendwie... Äh, okay. Irgendwie so lange immer im Sumpf zu verbleiben und wir haben irgendwie bei jedem Episode 1 Spiel irgendwie in der Level daraus gemacht. Meistens irgendwie voll nervig. Ja, ignorieren nicht die Typen. Da ich habe mich schon gewundert warum kann ich mich bewegen? Sie runter, ich frage mich schon, warum bewegt er sich nicht? Ich habe gar nicht gemerkt, dass dieser blöde Vogel kam. nicht mich wert, alter. Verliert ihn nicht aus den Augen. Denke mir die ganze Zeit, warum bewegt der Typ sich nicht ne? Und ich bin schon wieder hier, wo ich nicht hin soll. Ne? Äh. Habe ich die ganze Zeit, warum bewegt das Typ sich nicht mehr? Ne? Ich genau wusste, diese Typen, die kommen gleich und greifen mich an. Ne? Ich muss erst mal den Vogel sehen. Ne? Ja, und dann. Aber die Katzen, weg waren, ballern die natürlich auf mir ich mir genauso gedacht. Gut. Hey, lass mich hier hoch, jetzt ehrlich. Wo sind die jetzt alle? War noch gerade alle. Alter! Alter da sind alle wo sind die auf einmal her du hast hinter dieser klinge muss voll er muss voll gruselig sein wenn ich da so voll rum gewirbelt ankomme nium, nium, nium. ja so. noch welche. Ich nicht alle oder für euch ist hier kein platz die brüder werden euch töten wenn ihr bleibt Was? Ah. gegen dich haben sie sicher keine chance hm. Ja. Hm die halten irgendwie mehr aus habe ich das Gefühl jetzt der ja, Typen die habe ich damit mit einem Machtschub erledigt hm. oh das ist ein Speicherpunkt komme ich da ja das ist da wo ich herkomme ne? so. oh, da sehe ich glaube ich eine Abkürzung So alles klar, da oben kann ich hin. Kann ich jedenfalls nicht hin. Da soll ich runtergehen und mich heilen. Würdest du mir besser helfen? Ja, mal. Aber wo genau komme ich denn jetzt hin? Ich komme da, ich komme da sowieso nicht ein, oder? Irgendwie von hier aus einspringen, glaube ich. Ja. Äh. Okay. okay. ich verballer meine Stimpacks jetzt so schnell, also... Deswegen bin ich die ganze Zeit immer unten mit denen aber ja, mehr so viele hast, ne? Ja, so, wo ist jetzt die Abkürzung da, ne? Irgendwo. So. Nein. So. so. wo nun? Da lang Okay, hier erwartet dich nur der Tod. Mhm. Oh, und hier ist ein Speicherpunkt, ist klar. Hey, haben schon, Bin ihr exakt zurückgegangen für der Teil, das ist direkt hier einer um die Ecke. Wahrscheinlich wieder ein neues Gebiet, ne? So, da müssen wir wieder zurück. Erkunden wir direkt mal die 100% hier. Ja, denkst, du bist jetzt kurz davor, alles zu haben, ja, ne? So. Da oben. Was haben wir denn da? Ach so, da ist schon wieder so eine. Sehen wir uns das mal an. Kann ich da auch hochklettern? Sieht schon fast so aus, darum ist da eine Plattform oder irgendwie sowas. was auch noch irgendwas. Also, wir sind die Gegner ja nicht gespawnt, ne? Sau ihr runter. und war doch nichts Mann begreifen ich begreife nicht. na gut ich habe 85 Prozent jetzt habe ich 90 Prozent also das ist auch was nein juppala weiter weiter zum offiziellen weg ich denke mal wir müssen da irgendwo hochklettern dann ist aber gut dass nicht nur andere planeten irgendwie diese werkzeuge was wir wahrscheinlich bekommen werden Ausgesetzt haben, Und Jetzt hätte ich noch mal jetzt zurückkommen müssen, nachdem ich gedacht hätte, ich hätte langsam alles. Hm. Oh Gott, da sieht vorhin nach einem riesigen Boss. Oh, ich bin sogar jetzt, wo ich da hin muss. Okay, weil kommt da gleich ein Rank oder irgendwie so was. Pass auf. Moment. das könnte gefährlich sein. ja kann ich nicht hochklettern aber ah, du hast jetzt ein werkzeug pass auf machst hm. du da nach da ich er sagt auch ein paar feuer hier sitzt aber das ist das ich hoffe wir finden es nicht heraus und ja was passiert natürlich ist auch so von klar gewesen. Gogara, da muss die Flügel angreifen. Aber... Da. Ja, ich drück mit der rechten mit dem Rechner. analogstick aber ja. Jetzt danke. Der hat so viel AP. Der lässt sich verlangsamen gut. Alter. Au. Oh Gott. Oh Gott. Okay, lass mal kurz heilen. Okay. Oh Gott oh gott no, ich hab dir doch mit dem zweiten ding treffe ich nicht okay, da mache ich auch gar keinen schaden gegen ich ich die flügel angreifen äh. Ow, hey eigentlich war schon schwer genug. Ein super Timing wieder. So jetzt. Ich habe Erfahrung damit gegen große Monster kaputt zu Okay, ich muss den wahrscheinlich angreifen, wenn er den Kopf, wenn er mir den Kopf hier so zeigt, ne? rote Birne da warte oh gott oh mein dicker Angriff macht hat nicht kaputt da war ein blau ja was soll ich denn da machen muss mir schon sagen muss ich graben Jemand fühlst du den Graben, ne? Das ist nicht. Au. Ah, oh, komm schon, Boah. Oh mein Gott. Zweimal getroffen und du bist weg. einmal nicht aufgepasst. Ey wird ah, kacke ja, war, ey, war so gut halbwegs voller p hat er zweimal diesen angriff gemacht hätte ich mich da hätte ich da blocken können das nicht wie man den Angriff ausweicht mit den stein ja kriegen wir ihn jetzt schon Er ja, wahrscheinlich dicke schaden machen können wenn ich da diesen einen Move da gemacht hätte, graben, nehme ich mal an. Ja, da. das hat wie ich. Ja, einfach blöd. Ich hätte erstmal verlangsamen sollen. Da, komm. da das ist einfach. Noch weiter so. Da du also sogar recht, Mann. Muss noch einmal wissen, okay? Voll einfach dann eigentlich. Muss nur warten, bis er seinen Flügel angebracht und statt hier anzugreifen wie ein Blöder oder hier. Nein, daneben, jetzt macht er schneller. Ne? Aber jetzt aber okay, das ist eigentlich voll einfach. Da muss man ja auch erstmal wissen, ne? wie du musst es halt nicht bei der ersten Begegnung den Du hat gemacht, hat zum allerersten Mal gegen das. Viech, kannst du wusstest nicht genau, was du alles machen musst. Au. Ja, da war eigentlich blöd. Ich so Gefühl der macht er jetzt gar nicht mehr ähm. genau, kannst du mal ein Köpfchen zeigen ja jetzt kommen jetzt kommt hier und boom das voll einfach Auch der Steinangriff kommt jetzt gleich wieder. Ne? Da bin ich nämlich immer sein Also ich da springen muss. Lass mich springen. Boah. Hey. Okay, springen muss ich. alles klar du musst jetzt, Wie du wusstest, wie du wusstest nicht man konnte diesen Angriff nicht abwehren. Was bist du im für ein So. Okay. Gut. Springen, machen wir springen. Ich wollte springen, aber der musste erst wieder aufstehen, ne? der, der nicht so 20 kilo starke Bocken gegen das Gesicht zu bekommen. Musste der halt aufstehen erstmal, ne, gegen halt nicht anders. So, aber jetzt habe ich den drauf, komm. Ich call das jetzt, ich mach den jetzt kaputt. Okay, los. Kenne ich all den seine Tricks. Es ist okay. Ist ja eigentlich nicht so schwer, ne? Ich schon selber überrascht, dass ich den seinen Angriff hier alle ausgewichen bekomme. Na, warte mal. Ah. Ja, was sollte. Ich wollte nur, dass meine Macht auch wieder geheilt wird. So haben wir eigentlich nur mehrere Phasen mit der Er hat. jetzt ne? macht diesen Flügelschlag und auch nicht. Du so. Zum Glück nimmt das nicht so genau mit den Ausweichen. Ich tue schon irgendwie viel zu früh Ausweichen habe ich so Gefühl, aber. Boah, das war super. danke ich lieber dabei so. ja. ja ich wollte meine macht gaben könnte okay, den auch theoretisch eigentlich treffen wenn, wenn er zu mir angerannt kommt ich will das eigentlich nicht ausprobieren ja, komm her ja, ich wusste der angriff kommt aber ja ich kann mich nicht heilen und gleichzeitig das angreifen geht nicht ja bevor wir so ein downless kampf irgendwie wenn ich dann abbrechen könnte oh mein gott so. das habe ich angegriffen anstatt zwei als gebracht sollte ich vielleicht eher machen oh Bin ich voll spät ausgewichen aber voll über meinen gerade gespuckt Voll ausgewichen meister job unbedingt mein namen oh. ja, komm, komm, komm. Allein, kommt er der wieder damit oh. ich habe abgeblockt aber das irgendwie nee, irgendwann ist da gerade passiert was anderes glaube ich also nicht. Hm. So, das kommt mit deinem zweiten, danke. Hey, fall um. Na, jetzt kommt er mit seinen Steinen, ne, pass auf. So, Steine weiß ich jetzt, ausweichen. Ja, voll kacke. Oh Gott. Der Timing habe ich aber noch nicht drauf ich habe gesagt ich mache dich heute fertig also in diesem kampf jetzt alter hey. kommt viel zu langsam voll jetzt reicht reicht doch mal kollege Wo ist er? vor allem der macht irgendwie so einen komischen sprung hier kann ich gar nicht vernünftig irgendwie machen ja nichts war war dieser angriff ne? oh, komm her. aber ich habe gar keine heilung gerade? nein Oh nee, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich keine Heilung mehr hatte. Oh. Oh, bitte sagt mir doch ab. Der haut ab, gut. Oh, ich habe gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich keine Heilung mehr hatte. Boah. War, war jetzt knapp. Uh, okay. was wollte sein von dem einstecken handschuhe jetzt kann ich da hochklettern, klettern kletter klauen schnell und auf neuen wand oberflächen oh wie schnell ich jetzt bin so ich darf jetzt übrigens von nichts getroffen werden sonst bin ich tot ja weil also es kommt hier schnell ein speicherpunkt okay das ist auch mal kurz cool wie schnell ich jetzt bin es ist kannst du nicht so schnell klettern oder weiß ich nicht nur nie das ist gespielt ich behaupte es jetzt einfach mal Und ich irre mich nie so das heißt wir können jetzt einige Orte hier wieder besuchen. Also Plätze an diesem Ort, meine ich. Und uns umschauen, was wir ja noch verpasst haben. Vielleicht ein Stimpack, ein Lebensessenz oder so. Machtessenz, dann ist so alles sehr willkommen. Aber erstmal will ich einen Speicherpunkt haben. Da ist der, ich gesagt, der wichtigste da. Wo bin ich? Ich sehe keinen Speicherpunkt auf den ersten Blick. Die stärksten Brüder der Nacht bewältigten ihren Übergangsritus im Bau dieser Kreatur. Okay, da hinten ist ein Speicherpunkt. Komm ich da hin? Ja, ne? Guck mal. Ich muss schon sagen, wenn die den Sprung jetzt hier noch so kompliziert machen, ne? ich darf mich nicht heilen wenn ich irgendwie wenn mir die macht ausläuft das habe ich nicht gemacht in diesem was kann da muss ich hoch nicht an ne? wo sind wir hier genau ich muss jetzt mal den rest des planeten zu erkunden hallo wenn ich kann dreck Ich muss mir also sagen, ich kann jetzt nicht zurück und hier erstmal alles erkunden. Hier ist Gut. Elend... Ja, warte mal. Der Speicherpunkt. Ja, ne? Ja, boah. Rutbar. Na, was? Ähm... Lass Sie nicht ja, ist klar. Hallo? Na, kommt schon. Das ist jetzt nicht. Jetzt muss ich jetzt mal hier zurückspawnen. Ich bin nur durchgehend nach oben gegangen. Ich bin durchgehend nach oben geklärt Wir konnten da ich mich die ganze Zeit erreichen. Ja, ich bin ein bisschen nach links gegangen, aber Ich bin auch gleichzeitig nach oben gegangen. Hallo. Ja, ich das den verlangsamen. Ich habe an der Wand kann ich keine Macht einsetzen. Oh, ist aber Kacke. Jetzt ich sterbe, Dann muss ich wieder respawn Dann muss ich mir wieder das hier antun. Ja. So. Jetzt ist meine Erfahrung oder so also, hier noch. Ich glaube, normal kämpft sie irgendwie schneller. So. Ich aber in der Mitte, durch. so, es geht dann doch. So, geh weg, Mann. Lass mich los, Mann. Stich, stich. Wie ein Monster, wenn Mann. Monster auf dem Rücken hängt. Oh Gott. Was los? Luftkampf? Oh Gott, was willst du denn jetzt von mir? Ja. Was? gewesen, okay, war ich danach nicht im Over. Also. Äh. Wieder ich Kampf bisher. Ey. Oh mein Gott. Okay, zum Glück habe ich unendlich Versuche, wie Passagier. Ja, wir ist dich los. Ich bin so, eine, so eine kleine Bakterie, ne? Die BD springt. Ich bin noch derjenige, der springt. Oh. Ich auch nicht, Kerl. Wir springen wieder da Die Macht leitet mich. Mal ganz ehrlich, wer macht so was bescheuertes, ey? Na Genau wie. Als Ende kennen ja aus diesen Dings raus springt, ey. Episode 2 auto mein wie oft war die chance dass der irgendwie ein auto, auf ein auto landet oder so also, ne? die sind doch gestört äh, äh. War schon spannender als die ganze neue Trilogie. <lacht> er davon? Ne? Okay, wo bin ich jetzt? Ah, ich bin hier gelandet, <lacht> wie praktisch äh, Gorgara's Fall. So war da wo ich irgendwo hochklettern konnte. Ne? Okay, das war... Okay, da war schon so ein bisschen extra. Wieso? Er macht solche gestörten Sachen. Er springt einfach. naja genau ja. wie obi wan irgendwie. Ups, ich kann mich da nicht festhalten. Boah, möchte ich mich wieder so da war. Ähm. Ja, schießt auf mich genau. Aber die haben natürlich kaputt gehauen. Ehrlich, das ist nicht fair. Da ah, hallo, boah, ey, so ein blöder. wir hey, sind so viele von den Leuten, ne? Muss doch jetzt echt nicht sein, ne? Ich dachte, die werden mit diesen einen Viech beschäftigt, damit ich da oben die Typen abschneiden kann, aber nein. Da kommen vier, fünf von denen auf einmal. Wollte mich doch ja nur erkunden, aber das da schon wieder richtig aus irgendwie, also. Vielleicht will ich da noch gar nicht hin. Okay, dann gehen wir erstmal woanders hin. hauptsache ich habe am Ende hier ja, alles auf Datum hier. Genau. Okay, ich land direkt hier, alles klar. So. Ähm... Öp. Äh. Ähm... Da dann. Glaube ich, keine Ahnung. Ich gehe da zum Speicherpunkt links nach da weiter. Warte, da kommt kein Kind. ich gehen wir jetzt nicht auf den Nerven. Jetzt nicht irgendwie komme ich da zum Speicherpunkt hoch. Bin ich da zum ersten Mal hochgekommen? So habe ich schon die ganze Zeit. Wie kommt man dahin? na muss also einmal den Weg da hochklettern und noch mal jemand hat hier auf. Oh, ah, ja, komm, da kann auch direkt das Ding aufmachen. Irgendwie. So. Da oben irgendwo, da konnte ich mich ja nicht umschauen, weil der blöde Gockel die ganze Zeit hinter mir war. Gott ich kann mich mal umschauen, jetzt würde ich diese eine Wand hier von Kingdom Hearts 3 hier hochklemmen von äh, Herkules Welt. Ich habe so gefühlt hat er schon richtig ne Gott hier ist Essenz ja, ne ja, es ist eine schale hergestellt. Einige Medizin, andere waren Geheimnis, Geheimnis. was kann man runter. Muss es unbedingt so eine Rolle machen auf der Stelle? Ja, ich bin extra, ich bin Keller. Aber es ja auch irgendeine Abkürzung, wo ich wieder so da hoch kann. Sieht nämlich nicht so aus. Also, da ist ein Vogel Wollte schon sagen, er sagt von oben aus wie so ein riesiger so was. Da so, gibt's ja auf dem Weg nach unten überhaupt was. Sieht nämlich nicht so danach aus. Mal vor wie ein Bleiton von Dark Souls. Also ich bin jetzt mehr oder weniger umsonst auch gegangen, ne? Also ich habe die Echo Warnung bekommen, aber trotzdem. Sollte das heißt, wir müssen nach oben lang ne? Warte mal, weiter oben jetzt noch was? Da war da noch ein weg irgendwo. Da war wir gehen noch mal hoch. <lacht> hey. äh, wo ist es? Ah, da, da, da. da. war Zeit, wir haben Zeit. Haltest sind du so gleich vorbei? Oder? Ja, 43 Minuten. Also geben wir uns das hier noch, ne? Gehen wir uns noch die Kante hier mit dem Teil. Okay. Ich mal hier ja. einen Checkpoint machen. Boom weiß nicht können wir überhaupt zurück aber wir müssen ja so oder so irgendwann zurück zum mens ist ne? also bis jetzt müssen wir immer zu fuß zurücklaufen also ich hoffe ja nicht dass wir jetzt wieder wenn wir fertig sind irgendwie zum mens teleportiert werden oder irgendwie so was war zum ersten mal richtig nervig weil dann aber wir wirklich mal noch alles erkunden müssen auf dem rückweg oder machen wir jetzt auch auf dem rückweg da mache ich jetzt nicht direkt hier so. also truhe ist so, gut dass ich noch mal hier nachgeschaut habe ne? du musst das einfach bisschen was ist das bd die ah. ja, mal alles erkundet alles klar Lässt doch mein Herz höher schlagen, doch bitte. Ich habe kein Herz. <lacht> okay, ähm, gut, dann gehen wir aber wieder den Weg hier runter. Ne? Nehmen aktivieren nach unten den Speicherpunkt. würde ich sagen, ne? ich ein bisschen näher. Gab es noch irgendwas anderes? 95 Prozent und dann schon wieder ein anderes Gebiet. Ne? Ja, so also, irgendwo hier fehlt schon wieder irgendwas. Nur, wo äh, nein, Pff. falsche Abzweigung genommen. Wir gucken jetzt hier noch um und gucken, wo das ich habe. Alle Thronen, aber irgendwo ist hier noch ein 95 Prozent. Okay, da ist 20 Prozent. So, Opfer. da ist diese wand wo oh, habe ich ja schon wieder was verpasst irgendwo kann ich da jetzt bestimmt hochklettern ne? ich meine da war auch noch was ich mir ich weiß jetzt noch nicht mehr wo ja hier kann man jetzt die Wände hochklettern cool mich die wand einmal erklemmen ja. ich muss du hier noch irgendwo da es zum Ding, nennen, ne, wo ich weiter muss, oder? Ich habe ich da auf dem Weg irgendwas verpasst. Habe ich hier nachgeguckt. Ich glaube hier bin ich nicht gegangen oder? Ne. Ging es noch weiter nach oben? Nee, Dreck. Wo? Oh. Da kannst du wieder hier irgendwo was verpasst, ne? Aber wo Direkt verflucht, da. Ich habe jetzt keinen Bock da hier wieder reinzuschneiden. also schon gerne in einem Rush hier irgendwie finden. wir sind die Gegner ja alle weg, ne? nur einmal so one time only irgendwie aufzutauchen, da sind auch so Kletterdinger, aber da, ja, das sind so. wo so, habe ich mal verpasst? Kommt schon, Leute. Kann doch jetzt wieder nicht wahr sein. Nee. Eine Dinge. Warte mal, aber hier? Nichts, ich nehme an, ihr war aber ja. ja, Der hat in der Luft gezogen. Ehrlich, das, hey. Ja, ich weiß nicht, hat, ich glaube, ich suche suchte halt mal auf Screen. Ne? Das wäre vielleicht das Beste, was ich machen kann. Ne? So, dann Oder dann, dann starte ich den nächsten Part. Soweit ich gefunden habe, hat mir hier noch fehlt. Ne, nach plan ja gut ich sage ich danke euch alle fürs zuschauen ich hoffe euch hat der part gefallen hinterlasst doch bitte ein like ein abo oder ein kommentar das wäre sehr lieb von euch und dann würde ich gerne mal dahin gehen ich sagen danke schön fürs zuschauen ich hoffe dabei gefallen bla bla abonniert und wir sehen uns in der nächsten folge ciao, ciao.